Ich mache direkt weiter. Das was wir heute hier unter dem Punkt Beitritt des Rates der Stadt Essen zum Bürgerinnenbegehren Ratentscheid Essen in dem gemeinsamen Antrag von SPD, CDU, den Grünen und gleich von den Linken finden, stammt eins zu eins aus der Feder des Bürgerbegehren Ratentscheid Essen. Es ist keine formelle Übernahme, wie gerade schon erläutert wurde, sondern man hat sich einfach diesen Bürgerbegehren dieses zu eigen gemacht und möchte das heute hier hoffentlich beschließen. Unseren Text hier im Wortlaut zu lesen, ist natürlich eine große Freude für alle, die den Ratentscheid Essen unterstützend haben. Als wir vor elf Monaten angefangen haben, hätten wir es noch nicht für möglich gehalten, was heute hier von vier Fraktionen womöglich gleich gemeinsam beschlossen werden soll. Die sieben Ziele, die wir formuliert haben, das war ein langwieriger Prozess, da alle Ziele exakt auf die Ausgangslage der Stadt Essen zugeschnitten sind. Sieben Ziele, die mit vielen, vielen Menschen im Vorfeld, mit Anwälten, mit Fachleuten erarbeitet wurden und zu guter Letzt auch mit der Verwaltung der Stadt Essen, dem Amt für Straßen und Verkehr abgestimmt wurden. Sieben Ziele, die auf 10.000 Unterschriftenblättern in der Stadt verteilt worden sind, bald 24.000 Mal von großen und kleinen Persönlichkeiten mit Name, Anschrift und Geburtsdatum unterschrieben wurden. In der Presse zuletzt wurden unsere sieben Ziele nochmals auf einer ganzen Seite zusammengefasst und allen Bürgern erläutert. Und jetzt sind Sie da, wo Sie hingehören, hier in diesem gemeinsamen Antrag im Stadtrat der Stadt Essen zum heutigen Beschluss. Auch der, die äußerst wichtige Präambel hat es in einer zweiten Runde noch in diesen Antrag geschafft. Sie ist äußerst wichtig, da sie eine Maßgabe für alle sieben Ziele erhält, enthält. Ich zitiere, keine der Maßnahmen soll zulasten des Fußverkehrs umgesetzt werden. Vielmehr wird eine Neuordnung des heute vom PKW-Verkehr beanspruchten öffentlichen Raums erforderlich. Denn auch der Fußverkehr muss gefördert werden. Er hat zwar derzeit einen größeren Anteil im Model Split als der Radverkehr, aber er hat ein großes Problem, denn er ist rückläufig und da muss dringend gegengesteuert werden. Weiter heißt es in unserer Präambel, bestehende Planung von Radverkehrsanlagen ausgenommen bei Bebauungsplänen und Planfeststellungen sollen vor der Realisierung angepasst werden. Diese, dieses Detail mit den Bebauungsplänen, das kann durchaus aus dem Antrag wieder rausgenommen werden. Diese Einschränkung, die ist nur daher, dass ein Bürgerbegehren diese Einschränkung gemäß Gemeindeordnung Paragraf 26 hat. Der Stadtrat kann auch andere Beschlüsse fassen. Wir schlagen also vor, die drei Wörter bei Bebauungsplänen und aus der Präambel zu streichen. Der genaue Wortlaut der sieben Ziele ist aus der Vorlage bekannt. Einigen sicher auch schon etwas länger, denn seit dem Beginn der Unterschriftensammlung am 15.05. sind diese im vollen Wortlaut auf jedem Unterschriftenbogen nachzulesen. Nochmal in ganzer Kürze, sieben auf einen Streich, zehn Kilometer durchgängiges Netz für den Alltagsradverkehr, sichere Kreuzungen, drei Stück pro Jahr, Fahrradstraßen 25 Kilometer insgesamt an Neuen und zwar ohne Durchgangsverkehr, jährlich acht Kilometer Radwege an Hauptstraßen, einheitliche Gestaltung, insbesondere mit räumlicher Trennung vom Gehweg, 12.000 neue Radstellplätze und jährliche Dialogveranstaltung zum Umsetzungsstand. Die Verwaltung hat diese Ziele bereits mit Kosten belegt. Die Gesamtkosten sind bekannt, 232 Millionen auf die Laufzeit von neun Jahren. In diesen Gesamtkosten sind 15,3 Millionen für 19 Planstellen, die neu zu schaffen sind, enthalten. Und wenn dieser Beschluss heute kommt, dann sind wir als Ratentscheid, als Initiative gerne bereit, in den kommenden Wochen einige Stellenausschreibungen in unseren Netzwerken zu verbreiten, damit auch ausreichend Personal des, äh, qualifiziertes Personal gefunden werden kann. Wir hoffen, dass ein heutiger sogenannter Beitritt zum Bürgerbegehren aber auch der Radentscheid als gesellschaftlicher Prozess dazu führen werden, dass künftige Planungs- und Baubeschlüsse für die dann noch festzulegenden Einzelmaßnahmen mit deutlich weniger personellem und zeitlichem Aufwand beschlossen werden können, als das bei Radverkehrsprojekten in der jüngsten Vergangenheit der Fall war. Insbesondere, weil es dabei um die, wenn es dabei um die Umverteilung des Straßenraums geht. Wenn wir parallel noch wirkungsvolle Maßnahmen aus dem Handlungskonzept Model Split 2035 der Verwaltung durchgeführt sehen, insbesondere die Stufe 3 zum MIV, das sogenannte 25 Prozent oder auch Push-Plus-Szenario, dann sehen wir reelle Chancen für eine Verkehrswende in Essen. Sicherheit für Radfahrende geht definitiv mit einer Reduzierung des Autoverkehrs einher. Denn dort, wo weniger Autos fahren, fühle ich mich auf der Straße sicher, vor allem wenn ich dort mit meinem achtjährigen Sohn und meiner vierjährigen Tochter unterwegs bin. Danke.